Kann ich in Starter Wertelabels definieren? Dafür habe ich hier zunächst nochmal den Do-File geöffnet, den ich verwendet habe für das Video zu den variablen Labels. Und dort haben wir uns den Datensatz HBP4 angeschaut und dann die Variable HBP mit einem variablen Label versehen. Inhaltlich bedeutet diese Variable also, ob die Person hohen Blutdruck hat oder nicht. Die Tabelle sieht folgendermaßen aus, wenn ich das gemeinsam ausführe und in die Benutzeroberfläche wechsle, dann sehe ich hier, dass das variablen -Label bereits definiert wurde, High Blood Pressure. Ich allerdings noch keine Definition der Werte Labels vorgenommen habe. Das sieht man daran, dass hier 0 und 1 steht, das sind also die numerischen Codes, die die Variable enthält. Und ich möchte jetzt gerne, dass dort keine numerischen Codes stehen, also nicht mehr 0 und 1, sondern dass dort steht, was diese numerischen Codes inhaltlich bedeuten. Und zwar bedeutet die 0, dass die Person keinen Bluthochdruck hat und die 1 bedeutet, dass die Person Bluthochdruck hat. Also möchten wir gerne für die 0 das Wertelabel no vergeben und für die 1 das Wertelabel yes. Folgendermaßen gehen wir vor bei der Definition von Wertelabels. Das sind zwei Schritte in Starter. Zunächst schreibe ich in label define. Dann schreibe ich hin, wie der Label-Container heißen soll, in den ich diese beiden Labels jetzt hineinschreiben möchte. Den nenne ich einfach mal yn und dann kann ich hinschreiben, dass das der erste numerische Code die 1 ist und ich dort das Wertelabel label yes dran hängen möchte. Der zweite numerische Code ist die Null. Und dort möchte ich das Label No dranhängen. Schauen wir uns das jetzt nochmal im Detail an, was ich hier genau gemacht habe. Zunächst mal ist Label Define der Befehlsname, mit dem ich also jetzt ein Label erstelle. Das kann man sich so vorstellen, wie das Erstellen eines Etikettes, das dann im zweiten Schritt an das Produkt drangehängt wird, in diesem Fall also an die Variable. Dann schreibe ich hin, wie der Label-Container heißen soll. In diesem Fall nenne ich den YN. Dort können Sie aber einen beliebigen Namen auswählen. Es geht nur darum, dass Sie selber später vielleicht eine Idee davon haben, welche Labels Sie da reingeschrieben haben. Und ich habe hier YN gewählt, weil ich ja dort die Labels yes und no reingeschrieben habe. Dann schreibe ich den ersten numerischen Code hin und sage, das soll yes heißen und dann den zweiten hier die 0 und sage No. Jetzt kommt der zweite Schritt und im zweiten Schritt wird jetzt dieser Label-Container, den ich erstellt habe, an die Variable angehängt. Dafür schreibe ich labelValues, dann den Variablen-Namen, in diesem Fall hbp und dann den Label-Container-Namen yn. Dadurch wird jetzt dieser Label-Container mit dem Namen yn an die Variable hbp drangehängt. Sobald das erledigt ist, kann ich wieder eine neue Häufigkeitstabelle erstellen. So, das füge ich zusammen aus und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Hier sehe ich jetzt, dass dort nicht mehr wie gerade eben 0 und 1 steht, sondern dass wir dort jetzt die werte labels haben, No und Yes.